Ja, Leute, wie geht's euch? Perfekt, bestens. Wir haben eine Bandes bekommen diese Woche. <lacht> <lacht> ja, ganz gut. Und selbst? Äh, ja, auch gut. Ich weiß gar nicht, ob die Folge diese Woche online kommt, aber. Okay, wir haben halt zu dem jetzigen Zeitpunkt eine Bandes bekommen. <lacht> <lacht> ja, also gestern oder vorgestern? Äh, am Montag, ja, heute ist Mittwoch. Und am Montag. Ja, ja sagt noch mehr, Sagt doch, wie spät ist, es ist 19 Uhr, Leute, wir nehmen den Podcast <lacht> auf. Meine Güte. <lacht> <lacht> aber, das, wir haben nur ein paar Sekunden vorher gehabt, aber hoch die Tassen, oder Julian? <lacht> ja, <yes. lacht> heute die Flasche. <lacht> gleichen zu gleichen, Prost. Ja, danke, danke, danke. Prost. Prost. Prost. Um, wollen wir es umbenennen? Bottlecast, The Bottle Cast. Ich meine, ja. Ähm, ich habe eine Neuigkeit. Also, also ihr wisst es ja so indirekt. Aber wenn ihr das hier jetzt hört oder seht von mir aus auch, ähm, wir sind auf Spotify. Oh, yes, let's go. Finally, unsere Promotour ist quasi beendet. <lacht> <lacht> so, Leute, und falls ihr euch fragt, wie kann das sein, dass so drei komplett inkompetente YouTuber es nicht schaffen, das Spotify hochzuladen? Leute, wann habe ich euch gefragt, äh, dass ihr mir die Folge schicken könnt? <lacht> <lacht> äh, vor zwei Monaten bei mir, glaube ich. Also <lacht> <lacht> so ungefähr müsste das gewesen sein. Ja, bei mir halt seitdem der letzte Podcast online gekommen ist, das ist auch schon wieder ein Monat her. Und oh, oh, wann habe ich von dir, Jan die, die Datei bekommen? <lacht> Vor fünf Minuten. <lacht> ja, damit wisst ihr Bescheid, ne? Also es kommt auf jeden Fall, aber wir müssen uns da auf Spotify erstmal ja. ne? da fühlen wir uns noch nicht so zu Hause. Aber, ja. äh, falls ihr das schon direkt auf Spotify hört, Bewertung da lassen! Let's go, ne? Wichtig, hey. wichtig. Und gerne auch euren anderen Yugi-Freunden vorschlagen, äh, falls sie das äh, auch interessieren sollte. Einfach mal, ne? Einfach ein bisschen teilen. Yes. Ja, da jetzt volles Werbeprogramm durch, das ist ja unglaublich. Ja. jetzt, Fällt jetzt. auf. Ich habe wo du, wo du gesagt hast, dass wir auf Spotify sind, habe ich so eine Gestik gemacht, aber das sieht man ja nicht. Ja, auf Spotify sieht man das nicht nie schlecht. <lacht> oh, sehr ja, schlecht. Ja, oh Mann, oh Mann, um, okay, ja. Ja, ich würde sagen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, auch, ne? Dass man jetzt jetzt auch so macht, dass das auch Zuhörer alles checken, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, ja. jetzt musst du so, so wie so ein, so ein Stummfilm so alles ja. so pet. Ach nee, das geht auch nicht. Stummfilm macht ja gar keinen Sinn. Egal. Ä Ey, das, das war das Gegenteil. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja, wollen wir vielleicht Mann, Mann, Mann. zu ein bisschen Substanz kommen? ich meine Ja, bitte, bitte, Ist bitte. Ja. Dann los! <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich dachte, wenn du schon hier was, wenn du schon in die Richtung willst, ja, dann musst du ja. auch mit dem Thema kommen, Ries. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, Ja, ich hab sogar. Also, also und zwar folgendes: <lacht> äh, wir, wir, wir drei, haben uns jetzt ja quasi einen Monat nicht mehr gesehen. Also, Gamescom ja. war das letzte Mal. Ähm, mhm. Und wir hatten nur einmal kurz was miteinander zu tun und zwar während hm. cross -Duel. Ja. Äh, ja. Ja und das war's ne Leute was habt ihr was habt ihr monatelang gemacht erzählt also jetzt natürlich so YouTube Business <lacht> mehrere <lacht> Businesses <lacht> ja ich das kann ja damit mal anfangen ich habe auf jeden Fall einen Monat gestruggelt und auf die Bandes gewartet ja <lacht> das, das kann ich schon mal sagen weil äh, das ist tatsächlich ähm, Gerade in dem Bereich, wo ich meine Videos mache, an irgendeinem Punkt immer ziemlich schwierig, Content zu bringen, wenn einfach die ist kurz bevorsteht, weil ich kann ja nicht top 5 -Meter decks aufnehmen, wenn am nächsten Tag theoretisch die Bandis droppen kann, dann war das quasi einmal für den Arsch. Entschuldigung, oder ich das so sage. Aber ist de facto so und deswegen ist das immer so ein bisschen der Struggle, ja. Sagt man nicht für die Katz? Kann man auch sagen, ja. <lacht> <lacht> okay, also du hast einfach nur einen Monat gestruggelt, okay. Ja, mehr oder weniger. Ich meine, am nächsten war da nicht so viel. Ja. Aha. Und Jan, was lief bei dir? Ja, also äh, bei mir läuft gerade Vorproduktion auf äh, Hochtouren, also so wie noch nie. Uh. Also, ich habe äh, den letzten Monat eigentlich so gefühlt komplett durchgeballert. Ich tatsächlich äh, in anderthalb Wochen das erste Mal nach halben Ewigkeit tatsächlich in den Urlaub fliege. Nice. Und äh, da soll Content auf jeden Fall schon äh, vorbereitet sein. Deswegen habe ich in der letzten Zeit eine Menge Doppelschichten quasi gearbeitet, wenn man so will. Selbst und äh, ständig. <lacht> Möchtest du den Zuschauern ja. und Zuhörern verraten, wohin es geht? Es passt tatsächlich zu Yu-Gi-Oh! denn es geht nach Ägypten. Ah, das ist ja sehr geil. Ja. Nimmst du Videos dort auf? <lacht> <lacht> Eigentlich... Eigentlich müsste man das ja machen, ne? So ein Duell vor den Pyramiden. Das so. wäre so geil. Das, das aber pass geil. auf, ne? Nicht, dass du dann doch noch mit einem Millenniumsgegenstand nach Hause kommst. Oha! <lacht> no, nein. Also, dann habe ich so eine zweite Persönlichkeit. <lacht> ja. Oh nein. Ah ja, ja, nee, aber ansonsten äh, war jetzt nicht nicht so viel Besonderes los, so und äh, bei dir? Ja, ja. stimmt. Das wäre die Gegenfrage. Ja, ich, ich erzähle gar nichts hier. Nein. Ähm, <lacht> ich muss sagen, äh, es ist sehr, sehr viel passiert, ohne dass was passiert ist. <lacht> Und zwar das heißt? Ähm, ja, so hinter den Kulissen mäßig. Ähm, da kommt der ah. Nee, Kästchen rausgeholt. Oh, da wird ein bisschen geplaudert hier. Ähm, nee, betrifft euch zum Teil ja auch. Äh, oder nicht. Ähm, nächsten Monat ist äh, Spielemesse in Essen. Richtig, richtig, ja. ja. Da, wo was, heißt, was heißt nächsten Monat, Maurice? In zwei Wochen? Ja, äh, hä? Ist es. Hä? Wir, wir können ja hier mal. Hast du das Datum im Kopf? Macht äh, vielleicht leichter. 6. bis 9. Oktober ist das, meine ich. Ja, so ist, ist es, glaube ich. Ja. Das ist richtig. Ja, ja genau. Äh, ja, das ist mhm. die Spiele essen. Und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall. Julian, du auch. Und Jan, ja. du nicht, ne? Ich wäre gerne da gewesen, aber ich bin halt. Ah ja, du bist ja wie gesagt, Urlaub. <lacht> Hätte ja. ich, hätt ich auch vorgezogen, bin ich ehrlich, ja. Ja, <lacht> Urlaub ist, muss man sich halt auch gönnen, ne? das ist wichtig so. Mhm. Ähm, ja. ja, aber das läuft im, also im Hintergrund, also im Hintergrund, das klingt jetzt so krass, als würde man ja jetzt so 24, 7 dran arbeiten. Das nicht, mhm. <lacht> aber man muss ja Fahrt hin, äh, Hotel, also wenn man mehrere Tage ist, Hotel, äh, was macht man dort? Also, ähm, ja, also ich werde zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ich sag's jetzt einfach. <lacht> <lacht> ich werde werd, ein werd Master da sein. Also, man kann gegen mich spielen. Ich glaube, Julian, du auch sogar, ne? Ja, ja, genau. wie auf der Gamescom auch schon. Ja, also so. Mhm. Ähm, ja, aber das muss man ein bisschen klären. Das ist die eine Sache, die im Hintergrund läuft. Dann, diesem Monat, lief ja im Hintergrund auch viel Cross-Duel. Mhm. Ähm, also im Sinne Ach. von Vorbereitung. Also, ich weiß gar nicht. Also, ich habe zwei Streams gemacht und ein Video. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr, was ihr gemacht habt. Äh, ich habe zwei Videos dazu gemacht. Ich habe dazu vier Videos gemacht. Wow. Ich muss sagen, eins war, eins war sehr, sehr aufwendig. Also ich würde sagen, das war nach äh, langer Zeit so eines der aufwendigsten Projekte. Das war dieses Vierer CK. Ich, ich muss äh, sogar ja. gestehen, ich habe es geguckt. Ich habe es auch geguckt, ich, tatsächlich. Ach ja. echt? Auch du, Julian? Oder, wie fandet also, ihr das? Normalerweise <lacht> ist das ja jetzt nicht der Content, der mich anspricht Richtung Anime, aber ich habe mir mhm. so gedacht, das kann ich mir, also das muss ich mir geben. Ich fand das echt von der Macher ziemlich nice, muss ich sagen. Kann ich euch hier mal Props aussprechen. Danke, okay. <lacht> freut mich. Und kleiner Insider-Tipp. Du hast einfach gegen drei Randoms gespielt. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe halt einfach random Cross-Duel gespielt. Ja, ja. Hab, hab so nebenbei OBS laufen lassen und hab dann irgendwie ein Duell genommen, wo ich dachte, okay, das ist lustig. Und dann mache ich dazu jetzt einfach irgendwie vier passende Rollen. Ja, muss komplett scripten ja. und so, ne? Das ist schon aufwendig, ja. auf jeden Fall. Komplett scripten ja. aufgrund des Duells. Aber ich finde es immer interessant. Leute denken dann vielleicht so, es, es stand erst die Idee und dann der Text und dann das Duell. Nee, es war erst das Duell da. Ja. Normalerweise <lacht> ja. mache ich es auch so, dass ich das Duell dann plane, aber wie willst du das halt in cross duell machen? Ne? Ist ja schwierig, da brauchst du ja vier Accounts quasi. Ist ja, ja unmöglich. Ja, und dann müssen die Hände ja mal gut sein, also passend sein. Das stimmt, ja, genau. ja. Also, du müsstest ja jetzt 20 Mal neu starten, das Duell. Ja. Stelle ja. ich mir auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend vor, die ganze Machart immer wieder neu einsprechen. Und ja, das glaube ich, ist, ist krass. Aber ist cool. Ja. Also Leute. Wer es noch nicht gesehen habt, geht auf CK's Channel <lacht> und guckt euch <lacht> das Duell an. Ähm. Yes, danke. <lacht> aber wenn wir gerade beim Thema sind, ich meine, wir sind, es ist jetzt komplett gedelayed und so, ich meine, eigentlich haben wir Banless, wir müssen ja hundertmal über Banless reden, aber gefühlt äh, gibt es ja schon 1000 Millionen Videos auf YouTube. Aber cross noch nochmal. Ähm, wollen wir, wollen wir, wollen wir so, so, so wie bei so einer Diskussionsrunde, hm. enden. jeder hat jetzt eine Minute Zeit, zu so cross ein Statement zu sagen. <lacht> Können wir, können wir gerne machen, ja, wenn du, wenn du möchtest. Dann, aber ja. dann darfst du auch mit anfangen. Oha, wow, jetzt setzt er mich nur Druck. Nee, nee, nee, nee. Oh, na gut, okay. Jetzt wirft er die Frage zurück, Alter. Hm. Ähm, okay, ja, jetzt mein Hot Take hier. Ähm, Cross-Duel. Äh, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die, äh, denen Cross-Duel wirklich Spaß macht äh, an sich. Ich habe auch ähm, sehr viel Rank gespielt. Ich, <lacht> Bisschen gesuchtet. Äh. <lacht> Ein bisschen. <lacht> ja, das war auch sehr interessant im Duell. So, so alle so, ja, so 500 Fähigkeitspunkte, 1000 und ich komme da so mit 7000. <lacht> so richtig gesuchtet. Ähm, ja, nee, ähm, das, also an sich, das Spielprinzip finde ich halt cool. Äh, ich muss aber leider sagen, dass das Spiel zu wenig, wie soll ich sagen, zu wenig, äh, nicht Input, so, viel, so wenig Material liefert. Wenig Content bietet? Ja, Content, genau, Content bietet. Hm. Äh, ich habe es in einer Woche durchgespielt, <lacht> quasi. <lacht> ähm, <lacht> und nicht jeden Tag jetzt 20 Stunden. Also, es war schon weniger Suchten. Es war jetzt nicht so jeden Tag so viel. Also, save einen Tag habe ich locker sechs Stunden gespielt oder so, aber ähm, die anderen Tage eher nur so ein, zwei Stunden. Und ich war hm. fertig so. Und ähm, ja, es gibt Weekly Week, äh, also jede Woche neue Missionen. Kann man machen, mhm. nimmt man halt mit so. Ähm, die, die passieren aber quasi von automatisch, wenn du einfach ein bisschen ranked spielst und so. Ähm, ja. ja, also mir viel Content. Äh, ja, und ne, ich brauche ja kein Geheimnis draus machen. Hm. Ace Monster, drei Fähigkeiten oder eine Fähigkeit, das macht einen großen Unterschied. <lacht> ähm, ja. ja, und äh, wenn du nicht abnormales Glück hast beim ziehen äh, dann musst du halt äh, dafür Geld ausgeben und um die Packs sollst du ziehen, um die richtigen äh, Monster zu ziehen. Ne? Das ist halt dann leider nicht so cool, aber ja. ja. Soll ich damit direkt einsteigen? Ja, mach du weiter. Deine Minute war übrigens auch längst überfällig, ja? <lacht> äh. Ach so, ja, es ich habe Zwischenfragen quasi gestellt. Na okay, ne, also falls, <lacht> du, darfst du auch machen. Okay. Ähm, ja, also Cross-Duel Ja, direkt sagen... falsch. So. Ich wollte einfach irgendwas sagen dazwischen. <lacht> Weil du Na, meinst, es aber auch was sein. Ja, darfst du gerne weitermachen. Äh, auf jeden Fall, meine Meinung zu Cross-Duel ist, dass wenn wir das zu viert spielen, so wie wir das ja bei der Aufnahme auch gemacht haben, dann muss ich sagen, ist das echt was, was mich abholt, dann ist das wirklich was, was Spaß macht. Aber wenn ich das random gegen Online-Leute spiele oder auch irgendwelche anderen Modis da drinne, äh, holt mich das Spiel, wenn ich ehrlich bin, nicht ab. Ähm, ist zwar von der Aufmachung und so generell hübsch gestaltet, ist auch mal was Neues. Aber ist jetzt nichts, wo ich mich ich mit, glaube ich, langfristig und nochmal beschäftigen würde. Also klar, sagt niemals nie, aber für den Moment ist es ein Spiel, was ich jetzt eher nicht so sehr feiere. Das ist so ein bisschen meine Meinung zu Cross-Duel. Ja. Also äh, ich habe eigentlich schon mehrfach so gesagt, was ich jetzt über Cross-Duel wirklich denke. Aber, aber ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also ich finde die Idee mit den Vierer-Duellen auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, ich denke auch, dass das Sache ist, die gefehlt hat. Aber ich finde, das Spiel, so wie es ist, wird gar nicht wie ein eigenständiges Spiel, sondern ich finde, das hätte man locker in entweder Master-Duel oder Duel Links einfach als quasi alternativen Modus einfügen können. Weil ich sehe bei so dem Großteil der Spieler nicht den Reiz, das Spiel jetzt so für die nächsten drei Jahre oder so zu spielen, sondern das ist mehr sowas, was, was man gefühlt zwei-, dreimal ausprobiert. Und dann hat man halt nicht so Bock darauf, weil das ist, das ist mehr so ein Gimmick und kein eigenständiges Spiel. Und mm. ähm, ich finde es ein bisschen schade, äh, dass die Animationen und so weiter so schön sind, dass es so gut gemacht ist, so, man sieht ja richtig, wie viel Arbeit da drin steckt, aber dann halt für Cross-Duel, da denke ich mir so, hätte man das in einem anderen Spiel gemacht, das wäre so krass gewesen, aber Cross-Duel, habe ich das Gefühl, ist überhaupt nicht so relevant wie Duel Links oder Master-Duel. und Einfach so ein bisschen verschwendetes Potenzial. Also, man hat mit Dual Links schon so ein großes Handy-Game, Wenn ich hätte mal Cross-Duel quasi einfach als Modus machen können. Davon. Ja. Ich, ich muss auch sagen, in Cross-Duel äh, oder in Cross-Duel sage ich schon, äh, Dual Links äh, passt da am besten für Cross-Duel. So, wollte ich sagen, äh, finde ich, weil ich glaube, zu Master Duel, da sehe ich es auch nicht. Aber ich finde bei Duel Links, da, das hätte ich mir schon durchaus vorstellen können. Da das Ding Vor ist, allem, weil es ja auch diese Dreierzonen hat und so. Und, ja, richtig, äh, genau. Aber zu der Thematik verschwendetes Potenzial. Äh, da muss man ein bisschen in, mal in die technische Sicht gehen. Äh, das sind ja 3D-Models alles jetzt. Ähm, ja. die, sind, die haben ein Skelett, die sind geriggt und theoretisch kannst du es jetzt in jedes Spiel packen. Also, ja, gut. wenn du willst, ne, das ist die Frage des Wollens. Gut, ja. Ähm, aber theoretisch hast du jetzt die Programmierung und jetzt kannst du es in jedes Spiel bauen, eigentlich. So, es sei denn, mhm. man arbeitet mit komplett verschiedenen Programmen und dann crashen die Dateien miteinander, passen nicht, dann natürlich wieder nicht, aber wenn man das gut anstellt, dann kann man alles, was man Cross-Duel hat, auch halt einfach Ich sage jetzt einfach mal, weil, weil mir nichts einfällt, das nächste Legacy auf der Duelist, äh, Quasi mit 3D-Models wäre möglich. Aber halt auch leider dann natürlich nur die Models, die dort drin sind, weil es sind ja nicht alle Karten da drin. Und ja. das wäre ja ähnlich dann wie bei Pokémon. Da sind ja auch die 3D-Models seit der sechsten Generation und ich glaube, wir haben jetzt bald die neunte und da sind immer noch die gleichen Models so, ne? Also ja, Das ist schon richtig kann man dann übernehmen. Ja. <lacht> Lol. Also soweit ich weiß schon. <lacht> Never Change Running System. <lacht> ja. Ja, von, also ja, deswegen, das kann man wahrscheinlich dann so machen. Ähm. Ja, also, wie gesagt, ich hätte es cool gefunden, wenn das einfach so ähm, mit zu Duel Links gehören würde, sage ich mal. Weil, äh, da muss man auch sagen, der Pay-to-win-Aspekt ist schon recht groß, finde ich. Hast du ja selber vorhin angesprochen. Und Duel Links ist ja auch ein Spiel, was sehr Pay-to-win ist. Und wenn du, sag ich mal, beides spielen willst, dann musst du schon eine Menge Geld ausgeben. So für zwei Yu-Gi-Oh! Handyspiele, so. Es Mobile Games. So, das ist das find ich schon sehr ist drastisch. Es ist sogar ausgerechnet, wenn du alle Karten den cross Cross-Duel haben willst alle Karten und alle äh, Ace Monster mit drei Fähigkeiten also maximal ausgebaut quasi dein Deck äh, und du extrem anlackerst, hast also quasi immer die letzte Wahrscheinlichkeit kriegst äh, da musst du glaube ich 15.000 Euro ausgeben oh, oh. das ist doch einfach krank <lacht> <lacht> und das Spiel ist gerade rausgekommen also ist ja nicht so dass es da jetzt halt schon so eine gigantische Auswahl Gibt. Ja, man muss aber auch sagen, das dass andere Spiele, also ich, ich kenne nur noch das nächste Extrembeispiel, äh, bei zum Beispiel äh, Dings da da Diablo, das Handy-Game. Ich glaube, Max-Account kostet, also auf jeden Fall sechsstellig. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine halbe Million <lacht> ist oder äh, nur 100, 200.000 ist. Ähm, Hilfe. Äh, und ich glaube, Pokémon, äh, dieses, dieses Pokémon-Spiel, ich habe den Namen vergessen. Go? Nein, nein. Dieses, Schwert dieses, und Schild? Nein, nein, das das. Pokémon Shuffle? Was? Pokémon Shuffle? Ja, dieses ist, ist es auf der Switch, oder nicht? Oder Wie heißt das Spiel, wo du mit der Arena in der Mitte auch kämpfst und so? Da läufst, du bist das Pokémon, läufst so rum. Ah, Pokémon Unite meinst du? Ja, oh. Unite. Und da ist auch ein krasser Pay-to-Win-Aspekt drin. Ähm, obwohl man ja da argumentieren kann, obwohl das kann man übrigens auch bei to argumentieren. Es ist ja nicht Pay-to-Win, weil. Bei beiden Spielen, Cross-Duel und diesem Pokémon United, äh, du kannst es ja alles erspielen. spielen. Ja. ja. Und bei Pokémon wurde das ausgerechnet. Ich glaube, um ein Pokémon Maxed zu haben mit allen Items, musst du, was war das? Ich glaube, drei Jahre spielen. <lacht> Um ein Pokémon gemaxt zu haben. <lacht> ja, damals zumindest. Keine es gibt. Also, ne, Leute, das jetzt äh, halb wissen, ob das aktuell ist, weil äh, ich habe das nur am Anfang mitverfolgt und ähm, ja, vielleicht wurde das jetzt geupdatet und verbessert. Aber ja. Man, man, man, man muss aber da noch sagen, äh, ich habe zumindest gehört, dass. Ähm, also quasi die drei haben das voll maxed, aber die Differenz zwischen Level 10 und Level 8 ist nicht so extrem wie zwischen 8 und 4. Weißt du, wie ich meine? Oder 8 und 6. Also. Je höher du kommst, desto weniger krasser ist das, also der Abstand des es ist geringer, aber ändert halt trotzdem nichts, dass Max halt immer besser ist. Ne? <lacht> da, das ist immer so irgendwo, ne? Aber äh, gerade, ich meine, Jan hat es eben schon mal angesprochen, mal angenommen, du spielst wirklich Cross-Duel-Pace da rein, dann spielst du noch Duelings pace da rein und dann spielst du noch das TCG, das du brauchst gefühlt zwei Jobs. <lacht> Und theoretisch ja, also, Master Duel auch noch, ne? Master Duel ist jetzt nicht so. Also, nee. da kann man, glaube ich, schon einfacher. Also, also da, da. Da kannst du schon free to play spielen machen. Ja, Duel. also da weigere ich mich, das, das magische Wort zu droppen. Nee, das sind ja drei, ne? Ich, Pay ich, two. Ja, ich wusste, dass da was von dir kommt in die Richtung. Ja, nee. Dort. Halt, stopp! <lacht> ja, ich mhm. bin aktiver Master Duel-Spieler seit Season 1. Ja, mhm. ich bin immer high-ranked, höchster Rang im Spiel. Ich habe das. Turnier gesuchtet. Es gab ja ein master duel turnier das Erste. Ähm, ich hatte kein Leben. Ich habe in vier... Nee, warte, wie lange ging das? War der nicht? 48? Was war da nochmal? Drei Tage in Stunden? <lacht> ich bin zu lost. 71 Stunden. Ja, äh, 73... Nee, 74, ne? Das üben wir nochmal, ne? <lacht> 72 Stunden! Ja, top. 72 <lacht> Stunden hast du Zeit, dieses Turnier zu spielen. Und ich habe davon, das ist jetzt kein Scheiß, äh, über 40 Stunden gespielt. Mhm. <lacht> ja, ich habe einen äh, hab 21-Stunden-Stream gemacht. Also. Aber ich finde es gut, dass du das gerade ansprichst. Ähm, habt ihr mitbekommen, wie das Ganze ablief mit dem Gewinner dieses äh, ganzen Turniers? Ja, aber halt schon, bevor wir das Ende machen. Ich muss den Punkt aufsetzen. Und zwar so, und mein ganzer Account hat, ich, mein Deck hat jetzt, äh, mein Account hat 16 verschiedene Decks, die alle metafähig sind. Ich habe nicht einen Cent ausgegeben. Also behaupten, dass es Pay-to-Win ist, ist halt lost einfach. Ja, ja. das war ja auch die generelle Meinung zu Master Duel. Also Zumindest habe ich es immer so wahrgenommen, dass das halt nicht Pay-to-Win ist. Also, ich hatte immer so das Gefühl, wenn du unbedingt schnell Sachen bekommen willst, kannst du payen. Weil es ist auf jeden Fall auch free ja, to aber payen dann bist auch. du wirklich sehr ungeduldig. Ich glaube, du musst 10 äh, Stunden maximal also, ich dann dein, dein Deck quasi fast fertig kannst du nach schon drei Stunden Spielzeit machen und dann noch mal nach sieben also Stunden. Ein Deck hast du auf jeden Fall zu Beginn, so wie du es haben willst. Ja, nach ja. ungefähr zehn Stunden. Ja, naja, was heißt ungefähr zehn Stunden? Du kriegst auch ein spielbares Deck schon früher zusammen. Das viel früher. Halt, ne? Ja, das Deswegen. perfekte Deck halt. Ja, das perfekte Deck. Aber wir reden wirklich von perfektes Deck mit Staples, mit allem. Ja. Ja, da brauchst du ja. schon halt so 10 Stunden, sagen wir maximal 20 Stunden. Und wenn du dann nicht bereit bist, 20 Stunden in ein Spiel zu stecken, dann brauchst du auch nicht Geben. spielen, also weiß ich nicht. Mhm. Weiß das ist nicht vergleichbar mit den anderen Mobile Games. Aber und Cross Duel Links und Cross-Duel sind schon viel krasser. Ja, das ja. Definitiv. Aber äh, Julian, du wolltest noch einen Punkt machen. Genau, aber da brauche ich ein bisschen deine Hilfe, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Story besser kennst als ich, weil ich habe das nur so ein bisschen überflogen, habe das am Rande mitbekommen, weil ja, Maße du bist jetzt auch aktuell nicht so mein Thema. Ne? Ähm, aber da war es ja wohl so, dass, glaube ich, ein Xbox-Spieler das Ganze gewonnen hat, der übrigens permanent durchgegrindet hat. Also der hat durchgemacht und hat das komplett durchgeballert. Okay, der hat äh, noch weniger geschlafen als ich. Der hat gar nicht gepennt. <lacht> Ja, Und, äh, der Wie kannst du denn nach drei Tagen nicht schlafen immer noch Yu-Gi-Oh! spielen, ohne Fehler zu machen? Frag ihn das mal, ne? Aber Sch der braucht auch keine Fehler machen, denn jetzt kommen wir nämlich zum Clou. Der hat es nämlich geschafft, dass er nie gegen Leute gespielt hat, äh, die höher als er im Rank sind, indem er eine Funktion auf der Xbox genutzt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das auf der Xbox gelöst ist. Auf jeden Fall war das nicht mal irgendwie ein Exploit, das war einfach nur Option. Die dort auf der Xbox allein ständig verfügbar ist, die er halt da ausgenutzt hat. Und deswegen kann man da ja eben auch keinen Vorwurf machen. Auf jeden Fall hat er nie gegen high rank leute gespielt. Und deswegen war das für ihn relativ einfach. Und ich glaube, der hat auch einfach nie verloren. <lacht> ich weiß oh. nicht, Maurice, hast du ah, dir das auch nochmal? Ah, ja, also erstmal wegen keine Fehler. Das Ding ist, beim Master Duel, das ist ja ein Best-of-One. Und äh, zum Zeitpunkt des Turniers gab es ja noch needle fiber aurora dann kombos Und Needle-Fiber ja. sind ja einfach ein Tuner, ein Nicht-Tuner. Ähm, dann hast du voll combo und wenn die Leute dich handtrappen und du dann in den needle -Fiber noch kommst und Kombos, dann quitten die eigentlich schon. Also, mhm. ähm, ja, die Duelle werden meist selten komplett ausgespielt. Ähm, zumindest zum Zeitpunkt des Turniers. Weil du halt auf Zeit spielst. Du hast nur eine gewisse Zeit. Du musst halt so viele Duelle wie möglich gewinnen. Und wenn du eh weißt, dass du verloren hast, dann kannst du auch vorher aufgeben. Und ich meine, das ist, äh, ich, was ich gehört habe, das Ding ist, äh, er hat auf der xbox Sicher, dass er es aktivieren musste oder ob es einfach passiv aktiv war? Nee, ich glaube, du musst immer auf irgendeinen Knopf drücken. Aber ich habe jetzt auch keine Xbox. Es kann auch sein, dass es passiv ist. Aber ich meine, gehört gehörst er hat immer aktiv was gedrückt. Auf jeden Fall, diese Funktion, die da passiert ist, ist, dass er nur gegen andere Xbox-Spieler spielt. Ah, richtig, genau sowas. Ja, ja. Also, er spielt nicht gegen ah. PC-Spieler oder Handyspieler, sondern nur gegen Xbox-Spieler. Das ja. Crossplay deaktiviert sozusagen. Genau, richtig. Richtig, ja. Und, ähm, äh, naja, jetzt mal, erstmal. Ohne jetzt hier irgendwen jetzt <lacht> die Kompetenz <lacht> abzusprechen, aber ich sag mal, ja. die Spieleanzahl auf Xbox ist einfach immens kleiner. Das ist erstmal Fact. So. So. Ja. Ist halt immens kleiner. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, also alle, die ich kenne, die gut spielen und die master spielen, spielen es nicht auf Xbox. <lacht> ah. wird's, da wird es bestimmt auch gute Spieler geben, aber nicht ja, so viele. Ja, ja, ja aber ne, Xbox ist doch eher so, also, das, wie kann man das sagen, ohne irgendwie auf die Füße zu treten? Das ist ja richtig schwer. Also, es ist wahrscheinlicher, dass du jemanden spielst, der gerade so, hey, ich spiele mal Yugi, weil LOL und nicht, weil er Tryhard ist. Ja, genau. Das stimmt. Oh. So. Es ist auch einfach komplizierter, mit so einem äh, Konsolencontroller ja. zu spielen. Ja, ja. So mit der Maus geht es viel einfacher, viel schneller, ja. deswegen. Ja. Ja, ja. Es gibt das eigentlich keinen wirklichen Grund, es an der Xbox zu spielen? Außer du möchtest so ein Turnier gewinnen. <lacht> <lacht> hat ja ganz gut geklappt. Äh, mach mal einen Punkt hier hinter, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Obwohl, obwohl, mhm. äh, äh, ich glaube, Dujun weiß es so, aber Jan nicht. Ähm, mhm. Wir haben ja gesehen, man darf kein Leben haben dafür. Äh, ich hatte halb kein Leben. Äh, okay. Gerade mal, welcher Platz ich geworden bin. Weil da muss jetzt oh. so also ein bisschen Referenz kriegen. Also der Erste, hat man ja gesehen, hat ja quasi ja. nicht geschlafen. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann ist jetzt die Frage, ich habe auch sehr viel gespielt, wie gesagt. Auch abnormal, also für einen normalen Schlafrhythmus ist das schon nicht gesund. Ähm, ja, also wie viele Duelle habe ich ungefähr gewonnen und äh, welcher Platz bin ich am Ende gewonnen? Also du, wie viele Duelle du gespielt hast, kann ich dir nicht sagen. Das ist, glaube ich, das ist nicht einschätzbar für mich. Aber den Platz, glaube ich, ich würde sagen zwischen 6.000 und 7.000 irgendwas. Dann würde äh, fast sagen, dass du, also ich, ich, ich würde sagen, dass deine Win-Rate so, also Win-Lose-Rate so bei 60, 40 ist. Ich hm. glaube nicht, dass du so extrem viel gewonnen hast hm. äh, und ich würde sagen, auf jeden Fall unter den ersten 5000. Äh, aber zur Win-Lose-Rate würde ich gerne was sagen und die kann ich auch abgeben. Na? Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viel du gespielt hast, aber ich würde sagen, ich glaube, die ist tatsächlich 50-50. Okay. Ja. Ähm, Die ist auf jeden Fall jetzt nicht so 80-20 oder sowas, auf gar keinen ja. Fall. Also ist halt ein Best of One, ne, das ist halt eben eh problematisch. Mhm. Ja. Ähm, also ich bin, erstmal Platzierung, ich bin unter den Top 1000 gekommen. Oh krass. Äh, ich, oh. ich bin ja. 732. geworden. Not bad. Krass. Also ich denke mal, Top 500 wäre easy drin gewesen, hätte ich noch mehr kein Leben gehabt. Ähm, mhm. Ja, letzten Endes, am Ende ist es halt wirklich ein bisschen Glück, halt wegen wer anfängt und so. Äh, und halt natürlich halt kein Leben haben. Ne? Und ich habe über 300 Duelle gespielt. Ach ja, das ist ein bisschen was. Ähm, ich habe um die 100, äh, ich, ich war auf jeden Fall über 130 gewonnen. Ich weiß aber, dass ich eine 70-30% Würfel-Lose-Rate hatte. Okay. Also ich habe 70% okay. den Würfelwurf verloren. Das ist, ist leider sehr viel. <lacht> das ist, das ist, also ist auch, das auch nicht Gefühl. lustig. Ich habe das extra gezählt, auch im Livestream, weil ich mir dachte, ja, am Ende ist 50-50, wenn es halt so 55 zu 45, who cares? Aber das war schon lächerlich. Das ist schon, <lacht> das ist schon viel, viel Pech auf jeden Fall, ne? Äh, aber wie sagt man nicht so schön? Pech im Spiel, aber Glück in der Liebe. Oh, das, das, <lacht> ist okay. Da frage ich mich dann ja. immer, wie das ist, Leute, die gut im Spielen sind und glücklich vergeben sind oder so, dann denkt man sich so hm, also irgendwas davon muss jetzt ja gelogen sein. Ja, okay. <lacht> ja. Eins von beiden ist ein Trugschluss. Ne? Ja, genau. <lacht> oh, ja. Sprichwörter, ja. Sprichwörter. Ja, so, aber, so jetzt, aber jetzt können wir dahinter mal einen Punkt machen. ruhig. Ähm. Das machen wir auch. Und zwar würde ich jetzt gerne mal zum aktuellen Thema springen. Oha, News, News! Richtig, und zwar zur Banlist. Und Ach, er damit will das ich Thema echt aufmachen. Ich muss das Thema aufmachen, okay. weil ich weiß, dass einer unter uns ja, <lacht> sich dadurch jetzt nämlich wieder mehr mit dem TCG beschäftigt. Jan, möchtest du was dazu sagen? Also, ähm, ich habe ein ich würde nicht sagen äh, Max Rarity, aber eigentlich schon Max Rarity Spellbook Deck und es ist ready, äh, die Meta wegzuklatschen. Nein, Spaß. Also, <lacht> das ähm, nächste ja. Master dann, ne? Nächste, nächste Messe bist du dran. Ich werde, ich werde mit Spellbook of Judgment äh, Jaugen beschwören und entweder hast du ein Out oder nicht und äh, das ist alles, was ich kann, okay? <lacht> Normal Summon Driver? <lacht> Nein. Ja, ja. ja. Also hat mich auf jeden Fall echt gefreut, so, weil es ist mein Lieblingsdeck und äh, Also ich habe halt literally, äh, also das ist. Eine Sache, ich habe seit ich ein Kind war tatsächlich gewartet, dieses Deck äh, spielen zu können und äh, als ich dann irgendwann, das war ja damals halt endlos teuer, das mhm. rausgekommen ist und als Judgment halt noch erlaubt war. Als ich es mir dann irgendwann leisten konnte, war es halt nicht mehr so gut, <lacht> weil auch ja. Judgment verboten war. Und jetzt komme ich das erste Mal wirklich so in den Genuss, das Deck spielen zu dürfen. Und es, also natürlich ist es jetzt nicht hier, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, mhm. aber ähm, auf jeden Fall Bock. Also. Ja, ist doch schön. Dann, dass du da auf jeden Fall auf deine Kindheitskosten noch mal zurückgreifen darfst. Ja. <lacht> ähm, war war aber was? ich hätte dazu noch mal eine Frage an Schandi. Ja, ich auch. Muss ich, noch mal ich auch. Ja, genau auf. dazu. Okay, dann machst du erst, komm. Nee, du, du, du da brichst du nicht, da musst du jetzt auch loslegen. Nee, aber ich will danach noch mal in die andere Richtung gehen, deswegen machst du zuerst gezielt in die Richtung. Okay, und zwar, mhm. warst du smart genug, die drei Judgements Day vorher zu kaufen, bevor sie entfernt wird? Ich hab zehn. Oh, Investment! Oh. Er war smart, er war definitiv smart. Ja. Aber ja. wirklich schon so über die letzten drei Jahre oder so immer mal wieder reingeholt. Ja, okay. Ja, das, das ist gut. Äh, und meine Frage wäre, da du bist ja so also im Metagame aktuell eigentlich nicht drin, oder? Nee. Gut, jetzt wäre meine Frage, wie findest du diese Banlist aus der Sicht eines Spielers, der aktuell nicht im Metagame drin ist? Ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt natürlich den anderen Änderungen kaum Beachtung geschenkt, weil es ne, mich ja auch nicht großartig betrifft. Mhm. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, es war Mystic Mine hat gefehlt. Mhm. <lacht> das fand ich interessant. <lacht> ähm, äh, es hat sich irgendwie so wenig angefühlt, würde ich sagen. War letztendlich so, auch wenig quasi, ne? Ja, also es war halt viel, was passiert ist, aber irgendwie ist auch nichts dadurch passiert. Ja. ja. Also ich glaube, das beste Deck ist ja zurzeit elements mhm. Ich hatte das Gefühl, dagegen wurde halt nichts Großartiges gemacht, was das Deck jetzt so schwächt, dass man es nicht mehr spielen kann. Das stimmt, ja. Aber äh, Mystic Mine ist äh, angeblich aber dafür eine andere Liste aufgetaucht. <lacht> Und zwar angeblich in den Spoilern von OTS 13. Habt ihr das schon mitbekommen? Nein. Nee, aber das war ja äh, OTS-13, sag ich schon, OTS-20. Ja, aber das, was rumgegangen es war ja fake. Äh, ja, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig bestätigt, ob die Karte nicht wirklich noch ins OTS-Pack reinkommt. Ja, das kann passieren, ja. Ja, also, äh, ich, wir können uns da auf jeden Fall noch mal gespannt zurücklehnen, aber ich kann es mir vorstellen, sage ich euch, so wie es ist. Ja, aber es hätte hm. ja nicht wehgetan, Mine trotzdem zumindest auf 1 zu packen. <lacht> Das stimmt, ja. Aber ich finde, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, ich habe jetzt in letzter Zeit ganz viele Nachrichten bekommen zum Thema Mystic Mind, dass man es doch jetzt auch mal gut sein lassen soll, weil die Karte absolut ihre Daseinsberechtigung im Spiel hat, genauso wie andere Floodgates und dem muss ich hier einfach ganz klar vehement widersprechen, denn das ist eine Floodgate, die suchbar ist auf mehreren Wegen, was eine Rivalität und ein Ghostmatch eben nicht so einfach ist, deswegen sage ich hier zu euch einfach mal, nein. Out. <lacht> naja, na, na, also. Ja, vor allem ist es, also zum einen ist es auch eine Spell, das heißt, äh, du musst nicht warten, um sie zu flippen. Gleichzeitig äh, und, das noch, ja. Ja, und äh, beispielsweise Gosen Match oder Rivalry oder so kannst du ja, wenn du Monster-Effekte hast, das können auch schießen. Hm. Und Mystic Mine ist so gefühlt, wenn sie gespielt wird, du hast ein Out oder nicht. Und äh, bei so Sachen wie Gosen Match oder so hast du ja. Wie gesagt, ich kenne mich mit den aktuellen Decks nicht aus, aber so erfahrungsgemäß hast du ja meistens dann doch irgendwie so auch das gleiche Attribut und kannst so ein paar Plays machen, kommst vielleicht auf, keine Ahnung, Nightmare Unicorn oder so und schaffelst das weg oder irgendwie sowas in der Art. Aber bei äh, Mystic Mine geht das ja gar nicht. Ja. Das ist, ja. das ja, ist und, ein guter Punkt, ja. äh, Und äh, <lacht> ich muss sagen, ich verstehe das Argument. Also ich finde, Floodgates an sich... Gehören zum Spiel schon auf eine Art und Weise dazu, weil mhm. zu diesen extrem Kombolastigen lastigen und schnellen muss es ein Konträr geben, das ist Controlling und halt Floodgaten, ähm, weil sonst kommst du vom Power-Level nicht hinterher. Wie willst du gegen ein Combo-Deck ankommen, wenn es halt einfach, nicht, also es, da, es muss eine Möglichkeit geben, es zu stoppen, indem es einfach nicht spielt. Floodgates ja. sind daher wichtig. Ähm, aber dieser Aspekt, den du gesagt hast, war halt sehr gut, Julian, äh, mit dieser Suchbarkeit und so. Äh, ich finde, Floodgates wären eine extreme Problematik, wenn die Main-Decks radikal darauf aufgelegt wären, dass man dagegen was hat Main. Schon traurig mhm. dann. Das ja. heißt, die, die Floodgate ist so mächtig, dass du unbedingt was im Main haben musst, damit du überhaupt eine Chance hast, weil Rivalität und Gozen, ja, die Karten sind auch krass und auch manche sagen unfair, aber mhm. gegen die hat man was im Side, weil wie halt Jan schon sagte, man kann da irgendwie mit dem Maindeck noch drumherum krüppeln oder äh, okay. hat irgendwie im Extra Decken Out oder so irgendein Monster Effekt oder so, äh, da gibt es Möglichkeiten halt diverse ähm, oder so, aber bei Mine fällt das halt alles flach und du musst dann schon in Maindeck was packen, was krass ist äh, äh, und traurig vor allen Dingen. Ähm ja, und deswegen ja, ne, weiß ich halt nicht. Und gesund also, das Spiel gesund halten ähm, ja, Mine ist halt an sich nicht so gesund, weil Also, ich bin eh der Meinung, das ist jetzt eine sehr radikale Meinung, aber ich bin der Meinung, dass Karten, die nicht teillassen am Spiel, äh, sollten halt generell verboten werden. Dazu gehört Sense vor allen Dingen auch. Ähm, <lacht> so ich bin Riesenverfechter für Ban Sense. Nicht weil unfaire Karte, sondern weil dumme Karte. Ja. Okay. So, ähm, ja. weil es. Wie gesagt, Ghost Match es schränkt dich ein, ja, klar. Und du musst da irgendwie hin und her kuppeln und so. Ja, okay. Aber wie gesagt, du darfst was machen. Und nicht einfach, nein. <lacht> nein. Dann muss ja. man da auch sagen, dass, äh, Natürlich baut man dann das Deck wahrscheinlich so, dass es einen selbst nicht stört, aber ja. trotzdem schränkt ja Ghost Match einen selbst auch ein. Mystic meinen ja nicht, wenn du. Das, das du stimmt, hast. ja. ja. Da, da hast du absolut recht. Ich meine, vor allem, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts gegen Flatgats. Ich finde Flatgats fürs Spiel auch wichtig, vor allem äh, ne, Traps sind da wirklich vollkommen fein. Ne? Hm. Nur um das nochmal zu unterstreichen und untermauern, was ihr da eben gesagt habt. Aber wenn ihr halt euch mal überlegt, jetzt könntet ihr natürlich daraus wieder sagen, ja, Ghost, Match, Rivalität und so, die sind auch mit Port of Prosperity suchbar. Stimmt, mit Duality ist das auch möglich, aber halt nicht gezielt. Aber bei Mystic Mine habt ihr Demise of the Land, ihr habt eine Set Rotation, ihr habt ein Terraforming, ihr habt ein Metaversum und ihr habt die gleiche Chance, mit den Töpfen eben auch diese ja. Karte auszugraben. Und jetzt sagt mir bitte, dass das nicht gerecht ist, ja, also... <lacht> Das ist einfach komplett unfair, in meinen Augen. Ja, und deswegen, ja. wenn man sagt, Mystic Mine gehört dazu, was man erstmal als Statement ja setzen kann, dann auf eins, weil dann ist es nicht, ich habe die eine geoutet, die nächste kommt, habe die eine geoutet, die nächste kommt, sondern es ist die eine ist geoutet, vorbei das Ding. <lacht> ja, ja. Ist so, ist so, ist so, ist so. Also, das ja. ist halt dann noch das nächste. Und dann ja, ist auch die Frage, ob man diese ganzen Sucherkarten, die du gesagt hast, gerade spielt, wenn man, äh, also zusätzlichen Sucher, wenn man eh nur eine Mine hat, weil dann sind die anderen ja tot sonst. So. Die, ich, ja, eben, genau, die würde man halt nicht spielen. Deswegen auf 1 wäre schon vollkommen fein gewesen. Aber gut, ist eine endlose Diskussion. Ja. Ich glaube, hier äh, dreht man auf der Stelle. Deswegen äh, müssen wir uns jetzt mit abfinden und müssen uns dann eben dementsprechend anpassen. Ja. Ähm, das ist ja auch aber, schon im letzten Podcast. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist ein leidiges Thema. Ähm, wie ist denn die Sicht von einem Spieler, der demnächst vielleicht auch auf eine YCS fährt, Maurice, zu dieser <lacht> Bandlist <lacht> Das Ding ist, ich glaube, also ich bin relativ emotionslos immer zu banlisten. Mhm. Mir ist die Liste relativ egal, weil es ist, wie es ist. <lacht> also ich kann natürlich bewerten, ob ich persönlich eine Liste gut oder schlecht finde, aber letztendlich müssen wir uns immer damit halt abfinden und es ist halt einfach so. Mhm. Und da jetzt stundenlang dann drauf rumzuheulen und zu sagen, alles ist scheiße, Bringt ja auch nichts. Da hast du recht. Ja. Äh, man muss dann spielen. Und für mich, jetzt diese Liste, mir war wichtig, dass die endlich kommt, weil, wenn du eine YCS spielst, wäre schon schön zu wissen, nach welcher Bandliste du jetzt endlich spielst. <lacht> das stimmt, ja. ja. Und die zweite Sache ist, wenn eine Liste droppt, ich finde es schon gut, wenn die aktuellen Decklisten, wie sie jetzt existieren, nicht eins zu eins danach immer noch so spielbar sind. Ähm, mm, -Elements. <lacht> ja und nein, man muss aber trotzdem sagen, dass da ja trotzdem Veränderungen stattfinden. Eine Snow raus. Jein. Du, du, du weißt, dass das einen Unterschied macht. Du weißt, ja, dass ich das weiß, Unterschied aber du weißt auch, wie ich es meine, ja. Das ja. ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Ja, <lacht> das ist richtig. Ähm, aber ja, das Problem mit Tier-Elements, ich hätte sogar, auch wenn das jetzt nicht so krass was gemacht hätte, aber von mir aus viel Spell auf 1 oder so. Mhm. Ähm, jetzt nicht, weil man sagt, das soll was groß bringen, sondern einfach Consistency runterhitten. Ähm, und es wird eh noch viel zu krass in den Monaten, die jetzt kommen. Das Deck. Also, glaub, ja. wenn, wenn die Schienzu-Karten kommen, dann eskaliert alles. Ähm, ja, aber wie gesagt, also deswegen, ich bin zufrieden, dass eine gekommen ist. Äh, ich bin zufrieden, dass sie schon ein paar Sachen gemacht hat. Lidlfiber war lange überfällig. Ähm, mhm. Ja. Also Kann man man geteilter Meinung zu sein zu so Needle Fiber, aber das, das besprechen wir nicht heute. <lacht> Aus meiner Sicht ist Needle Fiber wieder so eine Sache, entweder man akzeptiert es, dass es zum Spiel dazugehört, oder man sagt mhm. halt nein. Und ja, Konami hat jetzt gesagt nein, okay. Vorher hat es ja. ewig gesagt, es gehört dazu. Ich habe beides okay gefunden. Ich habe gerne Needle Fiber mhm. <lacht> Im Master Duel mache ich das noch kurz, bevor die Bandlist aktiv ist. Aber dann ist Needle Fiber, glaube ich, überall weg, ne? In, ja, ja, ist in so. OCG, ja. Master Duel und TCG. Ja. <lacht> ja. Ich frage mich auch immer so, bei so Karten, auch damals schon bei Some oder so, was denken die sich dabei? Okay, wie drucken die jetzt für zwei Monate? Ach, ich meine, bei ey. Needle Fiber war es jetzt länger, ne? Aber gerade auch, wenn man sich so Dual Overload mal anschaut, da sind jetzt einfach die fünf besten Karten gebannt. Alle fünf. Das Produkt ist bei so Summon uh, Needle Fiber, Werther Anaconda, was noch? Da war, nee, Summon Sorcerers war da nicht drin, ne? Aber der Union Carrier ist Da noch drin gewesen, dann ist da noch der Simok-Vogel drin gewesen, das linkmonster Dann halt jetzt eben Hulk noch. Ähm, war der Gambler-Dragon da auch drin? Weiß ich gar nicht. Der kam im nächsten nee, Hauptset nee, Haupt dann. Nein, nein, der war da nicht drin. Oh, sind insgesamt auf jeden Fall fünf, fünf Karten, müsste das daraus sein. Ich habe jetzt die letzten Tage irgendwas so auf Facebook erst gesehen, da habe ich dann erstmal wieder alle so auf einen Blick gesehen, aber ich könnte ja mal nebenbei auf card gucken, keine Werbung an dieser Stelle, aber könnte <lacht> ich trotzdem gern vorbeischauen. Wow. <lacht> ja. ja. Ja, es ist ja halt krass. Ähm also man muss sagen, Double Overload war, glaube ich, so eines der dümmsten Sets aller Zeiten. So, das, das hat so Next Level Power Creep gebracht, weil da waren diese ganzen kranken Link-Monster. Ah, Electromite war da auch drin. Electromite, äh, genau, ich? ja. Nee, also, das war, glaube ich, ein haupt Nee, nee, der war da, nicht war, war da nicht drin. Nee, da der war ein der war Extreme Force drin. Ja. Aber der kam auch zu der Zeit raus. Und äh, so, dass das so lange gedauert hat. Überhaupt. Ah, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Werte Anaconda. doch nee, ja, da ja, das gesagt. Schon gesagt. hast du gesagt. Ja. Achso, okay, pass auf, aber ich habe sie jetzt hier. Also Hulk ist es einmal gewesen, dann ist es auf jeden Fall der Union Carrier gewesen, dann ist es der Simok Vogel. dann ist es noch Aurora Don, dann ist es Werther <lacht> Anaconda. Aurora <Don>. Und ich, <lacht> oh, Aurora Ja, Ich Mann. glaube, das waren sie jetzt alle. Das heißt, dieses Set hat jetzt einfach keine guten Karten mehr, beziehungsweise wenn ihr auf Bandcard steht, ist es natürlich euer Set. <lacht> <lacht> der, <lacht> <lacht> aber ansonsten ist das wirklich echt traurig. Ja, aber ja, vor ich allem, ich hätte so gedacht damals, äh, das ist alles so in den nächsten drei, vier Monaten verboten, aber es hat ja jetzt zwei Jahre gedauert. <lacht> das Stimmt, ja. Ich muss aber zugeben, dass ich das Set an sich richtig geil fand, weil ja. das Ding ist, Link kam neu. Wie es immer so ist, neue Mechanik, die gefühlt dann erstmal ignoriert wird, ist bei fast allen neuen Mechaniken so gewesen. Synchro ja. kam, Synchro wurde quasi erstmal ignoriert, also, mhm. also quasi, ne nicht dass jetzt gar keiner gespielt hat. Ähm, bis man dann die, die, die Top, dann kommen auf einmal diese overpowerten Decks, also irgendwie ist das ja. bei jeder neuen Mechanik so gewesen. Mechanik kommt, juckt kein, dann aber Power Creep, boom, dann irgendwie Tier 0 gefühlt. Nee, bei, bei Xyz war es glaube ich das Einzige, wo es nicht so war. Hä, Windup? war das nicht das erste Deck? war das Deck? zweite Set? ja da, genau vorher war Rabbit äh, Rabbit Turbo hier mit äh, Dings das war da war auch krank oder was das war schon. davor so das erste Set war Generation Force das war das mit äh, Leviathan Drache den hat mhm. man ja schon gespielt so und danach kam Photon Shockwave da kam dann äh, Dino Rabbit und Windup ja und, waren und das waren beide broken Decks also, das gewiss... hat ja nicht lange gedauert, bis das gespielt wurde, sondern das war eigentlich schon zu Beginn. Naja, ja. zweites Set. Die Mechanik wird ja mal mit dem Structure Deck eingeführt. Aber noch mal ganz kurz zu Duel Overload. Ich muss den Sprung nochmal zurück machen, ne? Scheiße. Ich möchte jetzt hier keinen Angst machen, <lacht> aber da sind noch zwei gute Karten drin. <lacht> <lacht> <lacht> und zwar? <lacht> das ist Artifact Dacta und die gute Selene oder Selene, wie auch immer. Ja, Duk Ja, wenn man Sense nicht hittet, dann kann man Dacta bannen, aber. <lacht> Wenn sie es zu mir machen wollen, dann bannt man die. Ach oh Mann. Ja, weil Celine ja. wird nicht gebannt. Ey, ganz ehrlich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die irgendwann auch abused werden. Ja, ja, die Access Code Lines finde ich noch nicht so krass, so das ist okay. Aber äh, mal gucken, ne? Also, wenn die beiden noch weg sind, aber ja. Ja. Ja, ist schon, mhm. ist schon crazy. Aber ich fand halt trotzdem ist cool, weil dann so viele Link-Monster kamen und vorher war es doch so. Ich war sogar sauer, dass sie nicht alle, alle äh, importiert hatten, weil im OCG gab es ja das Set auch und da waren ja alle Link-Monster drin. Ähm, mhm. quasi. Und die kamen bei uns ja nicht mal alle, die kamen ja erst nach und nach. Ähm, schon viele, aber halt nicht alle. Weil mhm. so konnte dann jedes Themendeck dann endlich sein passendes Link-Monster spielen. Das war schon gut. Mhm. Cool. Und kam, glaube ich, deutlich später erst. Ja, warum? Hätte auch sofort kommen ah. können, so. Also, ja. ich hätte es gern gehabt, so. Und es hatte seinen Sinn. Jetzt kann man natürlich fragen, was hat Sinn, dass die Karten so krass sind, aber das ist halt immer so, ne? Wenn man halt ja. aus einer themeninternen Karte eine generische Karte macht, dann ja, wird das halt immer zum Problem. Das stimmt wohl, ja. Das, aber man muss aber sagen, diese Flut von Link-Monstern, auch Isolde gehört da auch dazu. Boah, Da gibt es so viele, äh, so, also es sind locker 10, 15 Link-Monster, so. Äh, das war schon Next-Level-Power-Creep. Ja. Also das hat man ja, halt schon... Deutlich gemerkt, es war Next Level. Mhm. Also, da ging es richtig los mit so richtig broken Combos und so. Naja, ja, ihr ist sowieso auch so ein Kandidat, dass die überhaupt noch da ist, wundert Ja, die, die hätte auch hundertmal schon ja. zwischenzeitlich gebannt werden können. Man hat das zwar anders ja. gehandelt, aber auch ja. früher oder später wahrscheinlich, wenn Krieger wieder problematisch werden, dann auch irgendwann. Das sparen. ist nur eine Frage der Zeit. <lacht> Vielleicht. Ja. Also, ja. ich meine, das Nobel Knight-Format, da hat es ja nicht die Isolde getroffen. Das stimmt, ja. Also. Ja. Hm. Aber das ist ja eh die neue Bandist-Politik, die jetzt seit längerer Zeit schon gefahren wird. Decks nicht töten, Karten drumherum. Klappt eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Sure. Finde ja. ich, find ich per se auch nicht verkehrt. Allgemein, also ich weiß jetzt gerade gar nicht, uh, das ist jetzt natürlich, warte, ich weiß es in 2, 3, 1, so. Äh, und zwar <lacht> allgemein, ähm, dass sie immer mehr versuchen, Karten nicht gebannt zu haben. Sondern mhm. einfach auf 1 ja. zu bringen oder ähnliches. Also ich sag nur Cyberdose wieder da. Ähm, jetzt natürlich. Sie tot. Ja, ja, genau, jetzt natürlich, dadurch, dass halt Needle Fiber wieder weg ist, kommen halt natürlich die ganzen Tuner wieder so. Äh, Magiebuch des Urteils ist ja quasi auch, also klar, im OCG war es jetzt schon ein Master Duel, aber ist ja quasi so ein auch so ein Test. Mhm, so, ja. die, die Karte ist krank, aber auf 1. Well, muss man einfach haben, searchen, da muss man genug Spells haben und so. Vor äh, allem ne musst du Spellbook spielen. Ja, Ansonsten ja. Ansonsten funktioniert das nicht so. Ja, nicht so gut, ne, ich wirklich, ne. Ähm, ja, aber das ist halt so, finde ich, gut, dass man die Liste entrümpelt so. Ja, Bei aber entrümpeln, das finde ich auch nicht auf Krampf, denn so zum Beispiel so eine Karte wie Substitute, äh, ich wusste nach fünf Minuten schon eine Combo und das fand ich nicht gesund. <lacht> ja, aber die Frage okay. ist immer die Konstanz dahinter, ne? Sehr konstant. Ich kann es ja mal kurz als Beispiel bringen. Das geht wirklich sehr schnell. Es gibt ja auch noch Tier-Element mit äh, Sprite gemischt und ja. vielleicht auch so eine Karte immer noch wie Swapfrog, die einfach ein Substitute dann foolish. Und dann gibt es noch die Karte Dugaris, die sowieso in einigen Tier-Element-Listen gespielt wird, mit dem man die Ersatzkröte dann zurückholt. Und da die ja auch nicht once per turn ist, ne? Das könnt ihr euch selber ausdenken. Ja, aber das Problem ist doch, dass du dann, ah. wenn, wenn du es richtig hart abusen willst, einfach gefühlt 20, äh, warte, Frosch muss das sein, ne? Es muss sogar ja Frosch im Namen ja. Ja, du holst halt du, halt, du hast halt damit die Chance, immer noch sehr konstanten Kröte dich umwerfen zu bauen und äh, hast damit in Tier-Element nach wie vor deinen Omni-Gate, oder? Ja, ja, ja. Das, das, das, das Kranke an sub to Toad war äh, halt äh, Ronin. Ja, ronin Weil du die ja, immer ja. zurückholen konntest und damit ja. hast du so Infinite Material gefühlt, aber mhm. so ist es wie Maurice schon sagt, So damit das sich wirklich lohnt, musst du halt irgendwie 10 Frösche spielen oder so und abgesehen von Swap, Bringt die jetzt nicht so viel. Und Swap ohne Ronin bringt auch nicht viel. Der hat auch einen ja. Toad halt am Ende vielleicht. Ein Toad immer noch, ja, aber ansonsten. Ja. Aber ja, eben. Aber das finde ich halt jetzt nicht so schlimm. Schlimmer fände ich, wenn jetzt auf einmal instant ein FTK-Deck Tier 1 wäre. Ja. Das stimmt, ja. Das fände ich schlimm. Ja. So, FTK-Decks ja. Tier 1 sind ganz schwierig. Glück glücklich war es schon lange nicht mehr. Wann war letzte Pendulum, ne? Pendulum FTK ja, war es letztes. Äh nee, Danger FTK danach, glaube ich. Ah, Ach ja, mit ich... Slash Draw. Oh nee, Slash Draw. Ja, stimmt. Was für ein ja das Schein... war nicht so konstant, also das war nicht so lange wie Pendulum FTK, ja, weil ja, es ja, sofort gekillt ja. wurde von der Bandlist. Ja. Aber es gibt ja vielleicht bald den nächsten Dark World FTK. Ja, leider war. Auch ein <lacht> oh Dark World ist auch so der Inbegriff von ja, es könnte mal ein FDK-Deck werden. Ja, also theoretisch ja. müssten äh, diese ganzen Karten wieder limitiert oder gebannt werden, weil früher oder später so. Weil du hast zu viel. Du hast Tore, du hast äh, Dark World Dealings, du hast Snow, Brow, du Alur. hast zu viele Karten, die. ja, Alur. So, du kannst dein ganzes Deck ziehen. Das ist, ja, für ist es zu viel. Es muss halt nur die Möglichkeit geben, das irgendwie zu abusen und daraus ein FTK zu machen. Die gibt's halt durch die neuen Support Cards. Ja. Die sind halt bescheuert, aber ja. Ja, ja das ist das Ding. Wenn es kein Support wäre, wäre das nicht mehr das Problem. Aber es wird wieder ein Problem. Es war schon in der Vergangenheit ein Problem. Und ich verstehe ja. ja, dass man sagt, alte Decks sollen besser werden wieder. Also Dark World ist ja auch ein Deckthema aus Uraltes ähm, ja. und was Leute auch mögen. Aber so. da, da, <lacht> Also, ja klar, ich verstehe jetzt im kleinen schlecht sagen, ey Leute, wir haben ein neues Strykta-Deck und ey Leute, da ist äh, Support für Finstere Welt drin und ey übrigens, das ist ein Tier 3-Deck, auch mit dem neuen Strykta-Deck. Ja, okay, ist auch blöd, verstehe ich, aber... Die Mechanik ja. hinter Dark World, wenn man die mit ja. guten Karten ausstückt, ist halt fast immer ein FTK. Das ist halt dumm. Aber es muss halt nicht gleich ein Handloop sein, so, ne? Also nicht, du kannst nicht das Deck gefühlt gar nicht so bauen, dass es gut ja. ist, aber nicht broken ist. Dafür ja. sind die Karten. Die sind halt alle nicht once per turn. Also, wenn du auf Snow und Brow und Dark World Dealings und so once per turn draufschreiben würdest, würde ich sagen, das Deck ist gar nicht mal so problematisch. Nee, mhm. dann ist es konstant, glaube ich. Mhm. Außer ja. es gibt wieder einen Loop halt. Äh, ach nee. Mhm. Ja, ja doch wenn du über auf allen Dark World Once per Turn schreiben würdest dann wird's es nicht ich, so schlimm ich glaube auch dass es dann nicht so schlimm wäre aber ich weiß nicht ob es nicht auch problematisch wäre da würde ich mich jetzt nicht 2000 Fenster lehnen also, also ich nee, äh, das, das Krasse ist ja dass du also du kannst ja mit Snow drei Karten pro Zug suchen mit Brawl kannst du drei Karten ziehen das, das, das Ding ist ja dass du immer wieder neu nachziehst und das immer wieder neu machen kannst so und das unendlich bis du dein ganzes Deck durch hast und wenn die alle ones per turn wären, dann würde das halt gar nicht gehen Ja, das stimmt Das stimmt ähm, Ich gucke jetzt gerade nur ein bisschen auf die Uhr, ne? Und ich habe euch ja eben am Anfang dieser Podcast-Folge ein bisschen geteasert, dass ich heute noch was vorhabe mit euch ja das stimmt <lacht> Er hat schon geflucht ja. über euch, Leute es sind noch zehn Minuten und ich habe mir gedacht, ich mache auf Instagram mal eine Umfrage jetzt auf dem Telefon und hab gedacht, auf wir können Telefon. das mit, auf dem Telefon, Telefon auf ja. der ähm, Drehscheibe eingetippt. Klar, natürlich noch. Mit, richtig schön. Ähm, wir können ja mal eine neue Kategorie einführen Oha. und zwar, dass jeder von uns eine Frage aus seiner Community mit in den Podcast bringt und äh, die beantworten wir jetzt nicht ewig lang. Aber zumindest mal kurz anreißen, vielleicht auch mehr, kann man sich ja dann noch überlegen. Und da habe ich gedacht, ich mache das einfach ganz dreist mal und sammle ein paar Fragen. Und ich hätte mir tatsächlich hier auch eine Frage ausgesucht, die hier in der letzten Stunde reingekommen ist. Ähm, die würde ich euch jetzt gerne mal in den Raum werfen, wenn das für euch okay ist. Dann wirf. Und zwar, inwiefern wäre euer Leben heute anders, hätte Yu-Gi-Oh nie existiert? <lacht> Oh, was? <lacht> Hä? Das ja, ist so allein so eine Podcast-Frage schon für eine ganze Stunde. Ja, aber st wir kann eine Stunde reden. Das stimmt, ja, absolut könnten wir das. Aber vielleicht versuchen wir es trotzdem kurz. John, willst du damit anfangen? Boah. <lacht> äh, <lacht> sicher, dass ich anfangen soll? <lacht> du, also, denk dran, du, der muss auf die Uhr gucken, aber ja. <lacht> nee, also wenn du, wenn du nur überlegen willst, no, dann kann ich ihm, ich glaube, ich kriege das schneller zusammen. Äh, ja, kürzer. Ähm... Was war das für ein Yu-Gi-Oh, ne? Ja. Ähm, Yu -Oh. Dann wärst du Pokémon-Spieler, wow. Nein, nein, nein, nein, nein. nein. <lacht> das, das Ding ist, das Pokémon TCG als Kartenspiel, äh, lol, doppelt gemoppelt, egal, ähm, ist viel, viel später gekommen als Yu-Gi-Oh. Also es gab mhm. zwar die Karten, aber diese professionelle Turnierszene kam viel, viel, viel später. Ähm, und da wäre ich faktisch... Halt dann, wenn ich kein Yu-Gi-Oh! gespielt hätte, hätte ich das nicht mal mitbekommen in das Pokémon-TCG-Szene bekommt. Mhm. Äh, ja, ich glaube. Boah, wenn ich so ganz abstrakt denkt. Also ich glaube, ich, ich ne? würde kein YouTube-Mann. Mhm. Weil ich habe zwar YouTube auch gemacht, schon mal ohne Yu-Gi-Oh!, aber das ist mhm. äh, verlaufen, weil es mit Freunden war und so. Ähm, und ich glaube, das wäre dann auch verlaufen, wäre eine nette Erfahrung gewesen, aber das war es dann auch. Ähm, und ich glaube, ich wäre dann mehr Richtung Computerspiele gegangen. Vielleicht wäre ich mhm. so ein richtig toxic Lolli-Spieler geworden. <lacht> nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, ich denke schon, dass ich, also, ja, ich würde ich würd denken, dass andere Hobbys oder äh, einfach weiter größer geworden wären, als sie jetzt geworden sind. Und mir mhm. fällt da halt nur sowas ein, wie halt, ähm, PC-Spiele, Animes, äh, Mangas, dass ich vielleicht da noch mehr äh, gemacht hätte. Äh, ja, hm, weiß ich nicht. Also das würde ich halt sagen so. Also ich glaube, ich hätte dann halt ja andere Sachen gezockt einfach. Ja. Und nein, ja. kein Pokémon. <lacht> <Weil> ich <lacht> ich glaube, das hätte Zeitfenster technisch sich verpasst so. das, Ja, es kann kann. Ich glaube, ich kann viele deiner Aussagen wirklich unterstreichen. Aber eine Sache, die ähm, hätte bei mir viel verändert. Ich hätte eigentlich sein Geld gespart. <lacht> das, das muss ich hier ganz klar mal so sagen, weil das ist natürlich auch nicht das günstigste Hobby. Ne? Ich würde schon sagen, dass Yu-Gi-Oh! echt teuer ist. Ähm, deswegen auf jeden Fall, ich denke, gespart hätte ich auf jeden Fall einiges. Und ich würde jetzt auf jeden Fall auch nicht hier sitzen. Ja klar. Und ich hätte einen anderen Freundeskreis. Ich hätte auf jeden Fall deutlich langweiligere Wochenenden, nicht so viel Action, wo man rumreisen kann. Und das äh, will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber so wäre es wahrscheinlich gewesen. Ich wäre wahrscheinlich echt langweilig, hätte viel am Wochenende zu Hause gechillt. Und äh, ja, so wäre das wahrscheinlich verlaufen. Äh, bevor Jana nochmal reingeht, sowieso einfach so eine ganze Sache erzählt. Äh, da muss ich noch sagen, ich bin durch Yu-Gi-Oh! in sehr vielen verschiedenen Ländern gewesen. Und das wäre ich faktisch nicht gewesen ohne. Ja, ebenso. Also, ich hätte viel weniger erlebt, dass es halt wirklich war. Mhm. So. Jetzt hast du ja. genug Zeit. <lacht> ja, also, ähm, ich, also ich kann mir offen und ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass Yu-Gi-Oh! nie Teil meines Lebens gewesen wäre, weil einfach so ein gigantischer Teil meines Lebens nicht existent wäre. Und ich wüsste nicht, was ich das hätte füllen sollen, um ehrlich zu sein. Also ähm, Noch als ich äh, ich glaube sechs Jahre alt war oder so, habe ich angefangen. Krass. Und ich habe auch Damals so, äh, also wirklich, Freundschaften geschlossen durch Yu-Gi-Oh! Jetzt nicht nur durch so Turniere und so, sondern halt damals schon, so als Kind. Ja. Und wirklich, teilweise so, meine besten Freunde, also mit denen ich jetzt so 15 Jahre später immer noch zu tun habe, so mit denen äh, hat sich so die Freundschaft auch zum sehr großen Teil durch Yu-Gi-Oh! aufgebaut. Mhm. Und äh, ich würde sagen, so, das klingt jetzt so vielleicht übertrieben, aber es ist so. Ohne Yu-Gi-Oh! wäre mein kompletter Freundeskreis anders. Ohne Yu-Gi-Oh! würde ich kein YouTube machen, also ich hätte einen anderen Job. Äh, ohne Yu-Gi-Oh! hätte ich mein Geld definitiv für andere Dinge ausgegeben. Wer weiß, was dabei <lacht> rumgekommen wäre. Ähm, ohne Yu-Gi-Oh! würde ich meine Freundin nicht kennen. Also mein komplettes soziales Umfeld wäre ohne Yu-Gi-Oh! anders. Ich würde als Person gefühlt so gar nicht existieren. Ja, das das ist das. so drastisch bei mir. Also keine Ahnung. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es sonst wäre. Dann ist es ja umso besser, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, hätte ich sagen. Oder würde ich dazu jetzt sagen, ne? Ja, ich bin zufrieden. <lacht> ich bin ähm, zufrieden. Übrigens habe ich hier auch eine Frage reinbekommen, weil da muss ich jetzt an dieser Stelle mal jemanden bloßstellen und zwar unseren Vize-Europameister, der gute Sio, ja? Der hat gedacht, er schreibt hier einfach mal rein, wieso können Pferde nicht kotzen? Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, so schreibt man auf jeden Fall die Fragen nicht. Habt ihr schon mal ein gutes Beispiel, was ich nicht brauche, ne? Oder was wir nicht brauchen. Ja, ganz lustig, das halt. Heißt. Richtig, genau. Richtig, ähm, aber ihr könnt uns gerne äh, in Zukunft einfach auf Instagram ballert uns voll mit Fragen. Ähm, ja. Irgendein wird reinkommen. Und würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Ich weiß nicht, wie es der Rest hier sieht, aber ich glaube, das ist schon mal eine ganz nette Sache, oder? Hm. Ja, doch. Ich finde das gut. Hm? Yes, bin ich auch auf jeden Fall dabei. Äh, und äh, da ich eine Tradition ins Leben gerufen habe und wir sie einfach in der zweiten Folge ignoriert haben, einen <lacht> haben wir nicht. Welche denkst du denn, welche das war? Der ja, denkt das ich, das ach, nee, die meine ich nicht. Aha, was noch? Und zwar, dass wir einen Fun Fact haben in der Folge. Ein Fun Fact. Oh, ja, Fun Fact, ich habe keine Tasse heute. Über Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Wow. Ne? Ähm, ja, und ich habe einen. Mhm. Also, äh, äh, und, Echt? und zwar wusstet ihr, dass indirekt die GX, also ein paar GX-Charaktere in Yu-Gi-Oh! Artworks wiederzufinden sind. In den Bujin-Artworks. Oh Mann, Jan, halt doch mal halt die Klappe! Du weißt alles! Oh Mann, aber Julian hätte das nicht gewusst! Hä, hey, ich weiß hey. gar nichts zum Anime, was fragst du das überhaupt? Hä, hey, ich habe extra für die Folge, Grüße Gänners an Michi, ähm, extra für die Folge mich informiert, um irgendeinen Funfact zu haben und Chanda so, ja, weiß ich schon. Okay. Ich, ich glaube, ich sagen. hatte ja mal ein 100 Fakten über Yu-Gi-Oh! Video gemacht und da war das mit drin. Wow. Achso, okay. Ja, ich würde sagen, Chanda, liest du die einfach jetzt vor. Ja, ja du, jede einfach. Folge eine, ein Fakt <lacht> aus deinem Video <lacht> einfach. Let's go. Ja. Ja, machen. <lacht> Gut. Oh mein. Ja, Aber, aber das ist auch geklärt. Ja. Ja, nee, nee, nee, Jan, erklär mal eben, weil das ist jetzt voll unfair, wir teasern das so an, sagen, ja, Bujins, und keiner weiß jetzt, worum es geht. Erklär mal eben auf dann. So, ja, also das äh, Bujin-Deck-Thema, äh, das sind so äh, Monster, die quasi so, das sind so Holzfiguren, äh, so. Ähm, und die neueren Bujin-Karten sind auf jeden Fall an äh, ein paar GX-Charaktere angelehnt. Also es gibt da, glaube ich, Jaden, Chaz, ich meine, es gibt auch Pegasus. Echt? Also ich also, weiß, dass Bastion auch drin ist. Ja, äh, nee, es gibt einen neuen. Pegasus gibt es, der ist sogar noch gar nicht so alt, da kann ich mich dran erinnern. Ein, ein der letzten drei, vier Sets müsste das gewesen sein. Ja, ist so. der ist relativ neu. Also, ähm, es sind jetzt nicht wirklich die Charaktere drauf abgebildet, sondern nee. diese Holzmännchen oder wie auch immer, keine Ahnung, mhm. äh, haben so ein bisschen die Form der Körper. Es ist so angedeutet, sage ich mal. Genau. Ähm, falls ihr das einfach mal googeln wollt, zum Beispiel den Pegasus, ist glaube ich das auch, was ihr am meisten kennt, äh, ist Buchin Mahitotsu, der ist tatsächlich an Pegasus angelehnt, habe ich gerade mal geguckt. Oh, ja. Tja, das ist ein Fun Fact. Aber hey, dann wusstest du das sogar auch, Julian, mit, den, mit Pegasus. Äh, ja, also mir ist das durchaus aufgefallen, aber ich habe mir das nie bewusst gemacht oder so. Ich habe mir das einmal angeguckt, Akur sieht aus wie Pegasus, das war gelöscht <lacht> wieder im Kopf. <lacht> <Ha>. ja. <lacht> <lacht> ja. Also, sieht aus wie Pegasus, das reicht mir dann auch. Richtig. <lacht> oh, Mann. Stimmt, aber ich, ey, bei dem ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also ja, stimmt, ist offensichtlich, ja. ja. Ja, crazy. Aber ich würde ich sagen, Julian beendet den Podcast. Schon wieder ich. Naja, gut, nachdem wir jetzt viel über Holzfiguren und kotzende Pferde und ah! Fragen gesprochen haben, würde ich sagen, beenden wir das Thema einfach noch mit einer ganz kurzen Frage, die ich, glaube ich, hier noch wow. mal stellen möchte. Ja? Muss Mystic Mine verboten werden? Chan, äh, Ja. Maurice? Auf 1. Okay. <lacht> ich sag, die muss verboten werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.